Aktualisierte und nochmals erweiterte Botschaft Energetische Verbundenheit der inkarnierten Heilsplanwesen mit ihren himmlischen Planetengeschwistern Themen, folgen schwere Auswirkung für himmlische Rückkehrer, wenn sie mit ihren Lebenskräften verschwenderisch umgehen Vorgang der Energieaufladung materieller Sonnensysteme, der Erde sowie im himmlischen Sein aus welchem Grund sich die Weltzeit tatsächlich beschleunigt bzw. Tag und Nacht zunehmend kürzer werden und welche Auswirkung dies auf die Menschen hat. Warum sich eine inkarnierte, höher entwickelte Seele im zeitlich begrenzten Leben dieser Welt unwohl fühlt. Was unter der irdischen Endzeit zu verstehen ist. Falsche religiöse Aussagen verleiten gottverbundene Menschen zur Verausgabung vieler ihrer Lebensenergien. Von einem himmlischen Sendboten seid herzlich gegrüßt ihr gottverbundenen, geistig aufgeschlossenen Menschen für neues Wissen aus der unerschöpflichen himmlisch-göttlichen Quelle. Dieses Mal weist euch Gott, der universelle Liebegeist, über mich, ein reines Wesen, tröpfchenweise in weitere himmlische Eigenschaften und Lebensgrundregeln ein. Es sind Gesetzmäßigkeiten, welche sich die reinen Lichtwesen gemeinsam in langer, langer himmlischer Evolutionszeit nach und nach in Verbindung mit den Urschöpfungseltern und später auch mit der Ich Bin-Gottheit, Liebegeist, für ihr harmonisches, friedvolles und unpersönliches Leben geschaffen haben. Der himmlische Liebegeist spricht heute in dieser Botschaft zuerst die auf ihn ausgerichteten Menschen an die sich als Ziel ihres Erdenlebens die himmlische Rückkehr durch ihre Wesensveredelung bzw. durch die Selbsterkenntnis und Überwindung ihrer unschönen Fehler und Schwächen vorgegeben haben. Zur Bewusstwerdung macht er sie darauf aufmerksam, weshalb es für sie so wichtig wäre, mit ihren kostbaren Lebensenergien sparsamer umzugehen und diese wohlüberlegt im täglichen Leben einzusetzen. Einige der inneren Menschen sind einverleibte himmlische Lichtwesen, die aus dem himmlischen Sein dafür ausgingen, um auf der Erde mit anderen bereitwilligen Wesen im himmlischen Heilsplan mitzuwirken. Dieser enthält ihre Unterstützung zur Schöpfungserrettung, ihre selbstlose Hilfe aus dem Hintergrund für die tief gefallenen Wesen sowie ihre Beteiligung bei der Rückführung der Fallwelten ins himmlische Sein. Wahrlich, sie beabsichtigten nach der Absprache mit dem Liebegeist, sich nur einige Male auf der Erde zu inkarnieren um den geistig verirrten Menschen und ihren Seelen auf verschiedene Art und Weise zu helfen und sie vor allem durch Herzensgebete zu stützen, damit sie nicht noch mehr in die geistige Umnachtung fallen. Manche von ihnen haben noch im himmlischen Sein mit ihren himmlischen Planetengeschwistern folgende Abmachung getroffen, sie haben sich bereit erklärt den befreundeten mutigen und selbstlosen himmlischen Planetengeschwistern bei ihrer Heilsplanaufgabe auf der Erde mit ihren Energien über das feinstoffliche Lichtband, das alle universellen Wesen über den Lebenskern miteinander verbindet, auszuhelfen bzw. auf diese Weise deren seelische Lebensenergien bei der Inkarnation zu verstärken. Danach machten mehrere freiwillige Heilsplanwesen gleichen Evolutionsbewusstseinsnachweisung des Liebegeistes ihre kosmische Reise in Begleitung himmlischer Wesen in Richtung dieser Welt und inkarnierten sich in nahe beieinander liegenden Ortschaften, damit sie eine größere Aussicht haben, im irdischen Kleid wieder zusammenzufinden, um sich geistig und eventuell auch materiell zu stützen. Die Heilsplanmission auf der Erde und auch auf anderen Fallplaneten geschieht von den himmlischen Wesen schon seit mehreren Jahrtausenden in gleicher Weise. Manche werden von ihren himmlischen Planetengeschwistern energetisch unterstützt, weil sie vom himmlischen Liebegeist wissen, wie schwer es ist, unter den niedrig schwingenden, energiearmen Menschen zu leben und diesen beizustehen. Da die Menschen dieses Wissen bisher über keinen himmlischen Künder erfahren konnten, macht sie nun der Gottesgeist über den religionsfreien, demütigen und geistig beständigen Künder darauf aufmerksam. Diejenigen gottverbundenen Menschen, die sich jetzt angesprochen fühlen, sollten sich dessen bewusst sein, dass sie von ihren früheren himmlischen Planetengeschwistern, Einige sind auch ihre Schutzwesen, mit einem kleinen Energieanteil aus deren eigenen Evolutionsenergien unterstützt werden und deshalb sollten sie mit ihren Lebensenergien sparsamer umgehen. Die energetische Unterstützung geschieht von den himmlischen Wesen aus ihrer selbstlosen Herzensliebe heraus. Dieser energetische Beistand ist nur deshalb möglich, weil die inkarnierten himmlischen Heilsplanwesen den gleichen himmlischen Evolutionsstand ihrer früheren Planetengeschwister aufweisen bzw. ihre Lebenskerne die gleiche Frequenz zur himmlischen Urzentralsonne aufrechterhalten. Dieser energetische Beistand ist nur so lange möglich, bis die reinen Wesen in eine höhere himmlische Evolutionsstufe wechseln. Deshalb sollten sich die inkarnierten Heilsplanwesen nur einige Male einverleiben. Meistens kehrten sie nach Erfüllung ihres selbstlosen irdischen Einsatzes und nach ihrer diesseitigen und jenseitigen erforderlichen kurzen Läuterung bzw. durch das Ablegen ihrer himmlisch fernen Lebensspeicherungen wieder zu ihrem früheren himmlischen Evolutionsplaneten zurück. Ausnahmen gab es immer. Weil sich manche Heilsplanwesen im Irrgarten dieser Welt verlaufen hatten oder in lichtvolleren materiellen oder feinstofflichen Fallbereichen mehrere Äonen hängen blieben, da ihnen das Leben dort gefiel. Leider leben heute viele Heilsplanwesen nach mehreren Inkarnationen und größeren Belastungen in geistiger Unwissenheit über die himmlischen Lebensgesetze, in denen auch die Energiesparsamkeit enthalten ist. Viele von ihnen leben nun wie die meisten weltlich ausgerichteten Menschen aus dem Fall und gehen verschwenderisch mit ihren seelisch-menschlichen Energien um. Doch diese sollten sie lieber zu ihrer schnelleren geistigen Entwicklung und himmlischen Rückkehr im Diesseits und dann in den jenseitigen Bereichen einsetzen. Durch irreführende Botschaftsmitteilungen erdgebundener, religiös-fanatischer Seelen, die seit Jahrtausenden immer wieder über religiös gebundene mediale Menschen völlig entstellte unfreie und furchteinflößende himmlische Lebensgesetze und irreales Wissen verkündeten, sind die himmlischen Heimkehrer nicht über ihre eigenen und kosmischen Energien richtig aufgeklärt. Aufgrund dieser falschen Weisungen achten sie nicht mehr auf ihre Lebensenergien und verausgaben sich zum Beispiel in ihrer Freizeit mit unwesentlichen materiellen Beschäftigungen oder setzen diese bis zu ihrer Erschöpfung in religiöse sinnlose Aktionen ein. Dies kommt davon, weil sie schon länger unbewusst von einem Helfersyndrom gesteuert werden, das eine missverstandene Hilfsbereitschaft beinhaltet, die sie in einem früheren oder in diesem Leben durch falsche religiöse Weisungen aufgenommen haben. Seid euch bitte dessen bewusst, dass eure Lebensenergie nicht nur ein notwendiger Treibstoff für eure geistige Entwicklung sind, sondern auch dafür, um nach diesem Erdenleben von lichtreichen feinstofflichen Fallplaneten angezogen zu werden, die euch vorübergehend als Zwischenstationen zur geradlinigen himmlischen Rückkehr dienen, weil ihr dort eine geistig höhere Lebensweise aufnehmen könnt. Damit ihr über Energien in verschiedener lebensaufbauender und erhaltender Art und Beschaffenheit mehr Bescheid wisst bzw. eine größere Vorstellungskraft erhaltet versucht der himmlische Liebegeist euch Menschen nach und nach in mehreren Botschaften in die kosmischen Energievorgänge einzuweisen. Dies kann euch dazu nützlich sein, um die für euch unsichtbaren energetischen Vorgänge im Zusammenhang mit euch selbst auf eurem Planeten und darüber hinaus besser zu verstehen. Wahrlich! In dieser irdischen Endzeit stehen den inneren Menschen über ihre höher schwingenden Seelen ergiebige Mengen göttlicher Energien für ihre geistige Weiterentwicklung zur Verfügung, und dies geschieht nicht zufällig. Aus der himmlischen Sicht ist eure Galaxie nun nach langer kosmischer Zeit auf ihrer vorgegebenen außerhimmlischen ellipsenförmigen Umlaufbahn um das himmlische Sein an dem kosmischen Punkt angekommen, wo sie sich kurzzeitig ganz nahe der himmlischen Urzentralsonne befindet. Dieses kosmische Ereignis bedeutet erfreulicherweise für die himmlischen Heimkehrer, dass ihnen über den Lebenskern ihrer Seele zusätzliche Lebensenergien zuströmen. Dies kann aber nur dann geschehen, wenn sie sich herzlich bemühen täglich ihre Fehler und Schwächen zu erkennen und sich zu veredeln, um nach und nach eine höher schwingende, himmlisch näher kommende Lebensweise zu führen, die sie auf dem inneren Weg ein großes Wegstück vorwärts bringt. Der himmlische Liebegeist spricht deswegen von der irdischen Endzeit, weil ihr euch in jener kosmischen Zeitphase befindet, in der das Leben auf dem Planeten Erde bald nicht mehr weiter existieren kann. Der kosmische Wendepunkt im Fallsein, an dem die Rückführung der abtrünnigen Wesen beginnen soll, ist nun erreicht. Das heißt, euer Sonnensystem mit der Erde wird nun nach der Weisung des himmlischen Liebegeistes durch unzählige außerhimmlische Wesen in Kooperation mit den himmlischen Wesen geräumt und mittels enorm starker Magnetkräfte auf einer Lichtbahn durch kosmische Verbindungskanäle bzw. riesige Schleusen in eine schwingungshöhere Fallebene gelotst. Diese vom Gottesgeist angekündigte groß angelegte kosmische Aktion geschieht deshalb weil die stark verdichteten bzw. feststofflichen, niedrig schwingenden Sonnensysteme im Zuge der Rückführung außerhimmlischen Lebens nun aufgelöst werden. Die von den himmlischen Wesen ersehnte Rückführungsaktion wird deshalb jetzt umgesetzt, weil zwischen den himmlischen und abtrünnigen Wesen, noch vor der Erschaffung der Fallwelten, diese Abmachung getroffen wurde. Darüber offenbarte sich der Gottesgeist in anderen Botschaften ausführlich, deshalb wird dies von ihm nur kurz erwähnt damit ihr über den Grund der Rückführung Bescheid wisst. Nun, in dieser irdischen Endzeit sind tief im Bewusstsein gefallene Menschen und ihre Seelen sowie die jenseitigen erdgebundenen Seelen bereits in den Zustand großer Lebensenergienot geraten. Aufgrund dessen suchen sie eifrig nach äußeren zusätzlichen Lebensenergiequellen. Wahrlich, unzählige erdgebundene Seelen, die auf der Erde ihr Unwesen treiben, peilen gerne gleichartige, chaotisch lebende Menschen an und führen diese zu den geistig unwissenden, religiös irregeführten gottgläubigen Menschen, worunter sich auch Heilsplanwesen befinden, um ihnen auf raffinierte Art und Weise viele Lebensenergien zu entziehen. Das versuchen sie bei den inkarnierten himmlischen Heilsplanwesen ebenso, die leider in dieser Fallwelt auf dem inneren Rückweg in ihre himmlische Lichtheimat täglich vielen Hindernissen ausgesetzt sind. Diese ruhigen Herzlichen und harmonieliebenden Menschen erhalten oft massive Probleme mit niedrig schwingenden Menschen aus dem Fall, aber auch mit den gottverbundenen Menschen, die noch sehr weltbezogen leben, weil sie von erdgebundenen unverbesserlichen Seelen in negative Handlungen gesteuert werden. Dadurch verlieren die Heilsplanwesen viele Tagesenergien und die hinterlistigen Seelen kommen auf Umwegen zu neuen Negativenergien. Diese setzen sie wiederum für ihre abartigen Verhaltensweisen über gleichartige Menschen ein, weil sie sich auf der gleichen Frequenz in ihrer Aura befinden und ihre Sinnlichkeiten bzw. Leidenschaften und auf Besitz ausgerichtetes Verlangen dann zusammen erleben können. Der ständig im Unsichtbaren stattfindende Energieentzug bei höher entwickelten Menschen und deren Seelen löst eine Kettenreaktion eines enormen und immer schnelleren Energieabfalls aller Menschen aus. Das heißt, die Tagesenergie Energiestärkere Menschen wird durch die täglichen Begegnungen und Auraberührungen mit energieschwächeren Menschen stark vermindert, wodurch ihre seelisch-menschliche Bewusstseinsschwingung immer mehr fällt, was wiederum gravierende Folgen auf die Gesamtschwingung der Erde hat, weil sich die niedrige seelisch-menschliche Schwingung auf alle irdischen Elementarteilchen überträgt. Durch die starke Abnahme der Erdschwingung und ihrer Energien dreht sich euer Planet immer schneller um die eigene Achse und dadurch werden der Tages- und Nachtrhythmus und auch der Jahreszeitablauf beschleunigt. Die Geschwindigkeit der Erdumdrehung wird durch eine Speicherung in der irdischen Atmosphäre und im Sonnenkern gesteuert, die einst von den Fallwesen, den Erschaffern dieser Welt, programmiert wurde. Dies geschah von ihnen deshalb, weil sie bereits im Voraus vermuteten, dass es auf dem Planeten Erde, auf dem sie sich wiederholt inkarnieren, einmal durch die niedrig schwingende, himmlisch ferne Lebensweise der Menschen und Seelen zu einem katastrophalen Energiemangel kommen könnte. Nun, die Energieabnahme auf der Erde versuchten die damaligen Fallwesen in Grenzen zu halten, indem sie die Erdumdrehung folgendermaßen ausrichteten, sollten die Substanzen der Erde durch die niedrigere Schwingung der Menschen energetisch abfallen. Dann sollte eine schnellere Erdumdrehung erfolgen, wodurch sich der Tages- und Nachtrhythmus beschleunigt. Durch die Maßnahme der Zeitbeschleunigung würden die Teilchen der Elemente und Pflanzen auf der Erde in einem kürzeren Zeitabstand durch die Sonne wieder aufgeladen. Davon würden die Menschen und ihre Seelen profitieren, denn infolgedessen wäre ihre äußere Nahrung energiereicher und ihre energetischen Zellkerne würden mit umgewandelten Energien mehr aufgeladen. Sie programmierten einerseits ihre Gene so, dass sie einen Energieanteil aus der Nahrung ihrer inneren Seele zur Speicherung übertragen, und andererseits haben sie in diese die Information eingegeben, dem Gehirn immer wieder die Impulse zu geben, dass der Mensch häufiger eine größere Nahrungsmenge zu sich nehmen soll. Auf diese Weise wollten die inkarnierten Fallwesen über die umgewandelte Energie aus der Nahrung die bestehende Energienot ihres Lichtkörpers vorübergehend in Grenzen halten. Dadurch glaubten sie ihre Scheinwelt energetisch noch länger aufrechtzuerhalten, zu erhalten bzw. sich noch öfter inkarnieren zu können. Andererseits wollten sie dadurch eine schnellere seelische Belastung in kürzerer kosmischer Zeit erreichen, um sich ihrem schrecklichen Vorhaben, der Seelen- und Schöpfungsauflösung, immer mehr anzunähern. Die schneller vergehende Tages- und Nachtzeit, die aufgrund der irdischen Energie- und Schwingungsabnahme geschieht, wirkt bereits deutlich zu eurem Nachteil. Durch die verkürzte Tages- und Nachtzeit werden die Menschen von Hast und Eile getrieben und dies stimmt sie täglich unruhig, weil das schneller ablaufende weltliche Leben mit dem früheren harmonischen und ruhig verlaufenden Leben ihrer Seele in den jenseitigen feinstofflichen Bereichen nicht übereinstimmt. Aufgrund des irdischen Zeitsystems, das auf einen raschen Stunden-, Tages- und Nachtablauf ausgerichtet ist, hat eure Seele, die in den jenseitigen feinstofflichen Bereichen und im himmlischen Sein zeitlos lebte, große Mühe und Not, sich an dieses System anzupassen. Ihre große Schwierigkeit in der Zeitanpassung kommt davon, weil die himmlischen Wesen in ihrem Lichtkörper kein kosmisches Zeitgefühl haben bzw. so auf ihren Planeten leben wollten. Das kosmische Zeitgefühl übertrugen sie der Ich Bin-Gottheit zur universellen Koordinierung und auch zu ihrer gelegentlichen Abrufung, damit sie über den Äonenverlauf ihrer Galaxie Bescheid wissen. Sensible gottverbundene Menschen spüren von ihnen die schneller vergehende Tageszeit deutlich. Eine auf Gott ausgerichtete inkarnierte Seele im menschlichen Kleid fühlt die große Lebensumstellung durch das weltliche Zeitgeschehen bzw. den schnelleren Zeitrhythmus als eine Freiheitsbegrenzung und Einengung ihres kosmischen Bewusstseins. Deshalb möchte eine nicht mehr stark belastete Seele am liebsten wieder in die zeitlose kosmische Unendlichkeit zurückkehren. Diesen traurigen Aspekt der Einverleibten höher entwickelten Seele möchte der Gottesgeist nicht weiter umschreiben, da ein eigenes Botschaftsthema dafür notwendig wäre. Wahrlich, eure Weltzeitohren registrieren nur den Tages- und Nachtrhythmus, jedoch nicht, dass sich die Erde um ihre Achse zunehmend schneller dreht. Ein sensibler älterer Mensch mit einer höheren seelisch-menschlichen Bewusstseinsschwingung erspürt von innen, dass der Tag viel schneller vergeht und die Stunde im Vergleich zu früher, in seiner Jugendzeit, nur noch halb so lang ist. Dies hat folglich auch große Auswirkungen auf den menschlichen Energiehaushalt, da im nächtlichen Tiefschlaf die körperliche Zellaufladung durch die Energiebasen der Zellkerne und die zusätzlich bereitgestellten göttlichen Energien aus der Seele geringer ausfallen. Göttliche Energien fließen den menschlichen Körperzellen im Tiefschlaf nur dann über die Seele zu? Wenn sich der auf Gott ausgerichtete Mensch tagsüber in seinen Gedanken, Worten und Handlungen überwiegend in einem positiven Energiefeld befand bzw. eine edle und harmonische Lebensweise führte, die den himmlischen Lebensregeln und Eigenschaften nahe stand. Da der Aufladungsvorgang der Zellen über die energetischen Basen der Zellkerne nun in einer kürzeren Nacht bzw. Schlafenszeit erfolgen muss, findet dadurch eine verminderte Energieaufnahme statt. Nach genetischen Vorgaben sollte aber eine ergiebige Energieübertragung an die Körperzellen zu ihrer Lebenserhaltung und Immunstärkung erfolgen, die aber nun zunehmend vermindert geschieht, weil sich der Mensch in einer kürzeren Ruhe und Tiefschlafzeit befindet. Darum nimmt die Zellenergie der Menschen stetig ab und die Folge für die energiearmen Zellen ist, dass sich ihre Zellteilung verringert und der menschliche Körper immer anfälliger für vielerlei Krankheiten wird. Weitere Auswirkungen davon sind, dass die menschliche Bewusstseinsschwingung immer mehr abfällt und auch die der Seele mit herunterzieht. Dies ist aus der himmlischen Sicht eine sehr bedauerliche Situation für gottverbundene Menschen, die sich die himmlische Rückkehr durch ihre Läuterung als Ziel vorgegeben haben. Der niedrigere Schwingungszustand der Erde und das enorme Energiedefizit der meisten stark weltbezogenen chaotisch lebenden Menschen übertragen sich nicht nur auf die geistig verirrten gottgläubigen Menschen, sondern auch auf die geistig gut informierten, heimkehrwilligen gottverbundenen Menschen. Schon am frühen Abend fühlen sich viele von ihnen völlig erschöpft, abgeschlagen und müde und sind nicht mehr dazu aufgelegt bzw. in der Stimmung, ihre tägliche Selbsterkenntnis durchzuführen. Es ist normal. Dass bei einem verminderten Energiepotenzial der Menschen ihr körperliches Wohlbefinden abnimmt und ebenso ihre gute Gemütsverfassung, doch diese benötigen die himmlischen Heimkehrer zu einem klaren und geistig weitsichtigen Denken bei ihrer Selbsterkenntnis. Wie ihr daraus erkennen könnt, wird es für euch innere Menschen immer schwieriger eine seelisch-menschliche Veredelung in dieser Welt zu erreichen. Dennoch lasst bitte nicht ab, eurem ersehnten Ziel nachzugehen. Bitte versteht! Die Erschaffer dieser Fallwelt – einst abtrünnige, tief gefallene himmlische Wesen – wussten im Voraus, dass sie bei ihrem schrecklichen Vorhaben der Seelen- und Schöpfungsauflösung viele Energien durch ständige Gesetzesübertritte verlieren würden, wenn sie ihr Leben nur noch auf die einpoligen ungesetzmäßigen Kräfte aus der Sonne ihres Sonnensystems ausrichten. Um ihr Energiedefizit immer wieder ausgleichen zu können, suchten sie ständig nach neuen negativen Energiequellen. Doch dies ist ihnen nur teilweise gelungen, deshalb haben sie kaum noch Energievorräte in ihrer Seele und in den energetischen Genbasen der Zellen, wenn sie sich wieder inkarnieren. Aufgrund dessen versuchen sie schon lange durch Völlerei über die Nahrung bzw. die irdischen Elemente und durch einen heimtückisch raffinierten Energieentzug bei Menschen ihr seelisch-menschliches Energiedefizit wieder auszugleichen. Zum irdischen Zeitablauf noch Folgendes, wie ihr wisst befinden sich im erdinneren Magnetfelder und Magmaströme. Das flüssige Gestein Magma, hat die Aufgabe, sich in den unterirdischen Hohlräumen ständig zu bewegen bzw. weiterzufließen. Durch die unterirdischen Bewegungen der Magmamasse, die in Verbindung mit den Magnetfeldern steht, kann sich die Erdkugel um die Polachse bewegen und sich beständig in der Drehung halten. Die Rotation der Erdachse wird durch das atmosphärische Speicherzentrum gesteuert und ermöglicht euch den Tag- und Nachtrhythmus. Nimmt die Energie auf der Erde ab, dann erfährt der Sonnenkern von dieser Abweichung sofort, weil er mit dem atmosphärischen Speicherzentrum der Erde ständig über elektromagnetische Datenimpulse in Verbindung steht. Daraufhin leitet die Sonne, die immer energieärmer wird, es in die Wege dass nun aus ihr schneller Energien über die Erdpole den Lebenskern der Erde erreichen, die aber geringer als noch vor Jahrtausenden ausfallen. Dieser schnellere Auflademechanismus bewirkt nun, dass sich die Drehbewegung der Erde immer weiter beschleunigt. Das heißt, die zunehmende Energieverminderung auf der Erde bedeutet, dass eine beschleunigte Drehbewegung der Erde um die eigene Achse stattfindet und der Tag- und Nachtrhythmus sich dadurch verkürzt. Nun ist eure materielle Sonne an dem kosmischen Zeitpunkt angekommen, wo sie in ihrem Kern über keine ausreichenden Energien mehr verfügt, im Vergleich zu ihrer Erschaffungszeit. Diese wurden von ihr über viele, viele kosmische Eonen zur energetischen Aufladung der umlaufenden Planeten eingesetzt und verbraucht. Der große Energieverlust des Sonnenkerns hat aber katastrophale Folgen. Der Sonnenlebenskern ist nun zu schwach. Um die Teilchen in der Sonnenkorona magnetisch zu halten, deshalb kommt es immer häufiger vor, dass diese in den Kosmos ausbrechen. Dadurch verliert die Sonne immer mehr an energetischen Teilchen bzw. elementaren Substanzen ihrer Sonnenmasse und die Folge davon ist, dass ihre Strahlkraft auf die umkreisenden Planeten ständig geringer wird und dadurch das ganze Sonnensystem immer mehr außer Kontrolle gerät. Dies hat schwere Auswirkungen auf die energetische Aufladung der Erdteilchen, das heißt, die beiden Pole der Erde und ihre Magnetfelder erhalten dadurch weniger Aufladeenergien. So werden die irdischen Magnetfelder immer schwächer, die wie ein Netz die Erde umspannen und auch die irdischen Elementarteilchen, die Natur und die Menschen haben immer weniger Energien zur Verfügung. Entsprechend dieser energetischen Abnahme in den irdischen Magnetfeldern und Elementen können sich die Wetterzonen in den Erdteilen nicht mehr nach vorgegebener Programmierung halten. Sie brechen aus oder halten sich zu lange in einer Landesregion auf und das bedeutet, dass verheerende Unwetter und andere Katastrophen die Auswirkungen davon sind. Einen großen Anteil an der rasanten und enormen Energieabnahme auf der Erde haben die ständig niedriger schwingenden Energieschwächere Menschen, die nur in wenigen Erdenjahren in ihrem seelisch-menschlichen Bewusstsein sehr stark abgefallen sind und immer abartiger leben, ausgenommen die heimkehrwilligen Menschen, die ihre nur noch kurz verbleibende Erdenzeit nützen und sich weiter veredeln. Doch hauptsächlich liegt es daran, dass das Zentralgestirn, die größte Sonne im materiellen Fallsein, mit dem alle Sonnensysteme energetisch verbunden sind, weniger Energien abgibt. Ihre materiellen Atome können nach vielen Äonen des Fallseins nicht mehr genügend Energien aus der himmlischen Urzentralsonne aufnehmen, wie dies schon auf die meisten Sonnen im materiellen Fallsein zutrifft, weil ihre verschiedenen Substanzen nur eine zeitlich begrenzte Lebensdauer haben. Schon allein aus diesem Grund kann das materielle Fallsein nur noch eine kurze kosmische Dauer aufrechterhalten werden. Es ist der Endzeitpunkt des Fallseins erreicht und das bedeutet, dass auch weniger Energien aus der Urzentralsonne in das Fallsein abgegeben werden, um die Fallwelten nach und nach ins himmlische Sein zurückzuholen. Aufgrund dieser gravierenden kosmischen Veränderung wird es immer mehr energiearme, kaum mehr lebensfähige materielle Sonnensysteme geben. Bei diesen wird der Gottesgeist alles in die Wege leiten dass sich deren feststoffliche Teilchen durch die Umprogrammierung nach und nach wieder in den feinstofflichen Zustand zurückbilden und von einer höher schwingenden Ebene des Fallseins magnetisch angezogen werden. Euer Sonnensystem steht nun kurz davor. Doch die feinstofflichen himmlischen Teilchen zweipoliger Art sind im Gegensatz zu den feststofflichen des Fallseins von den himmlischen Wesen so geschaffen worden, dass es ihre Beschaffenheit ermöglicht. Sich auf alle Ewigkeit ständig aufzuladen, deshalb haben sie eine unbegrenzte Aktivitäts- bzw. Lebensdauer. Dies nur zu eurer Information, damit ihr über die unterschiedliche Teilchenbeschaffenheit im materiellen Fallsein sowie auch im feinstofflichen himmlischen Sein besser Bescheid wisst. Wahrlich, die meisten Menschen können den schnelleren Zeitablauf im Vergleich zu den früheren Erdenjahren nicht erspüren. Auch mit den neuesten Zeitmessgeräten können sie diesen nicht feststellen weil man diesen nur außerhalb des Weltkokons ermitteln kann. Doch dafür habt ihr noch nicht die technischen Geräte entwickelt, die aber höher entwickelte außerirdische Wesen längst besitzen. Ebenso kann das menschliche Bewusstsein keinen Zeitunterschied zu früheren Erdenjahren registrieren, weil es nur auf den Tag- und Nachtrhythmus und auf die irdischen Elemente ausgerichtet ist, und schon gar nicht jene Menschen, die gestresst und hektisch im Strudel der Zeit leben. Nur die feinfühligen Menschen, die harmonisch leben und in der täglichen Verbindung mit dem inneren Liebegeist stehen, spüren über ihre Seele, dass sich bezüglich der Tages- und Nachtzeit etwas Gravierendes verändert haben muss. Wenn zum Beispiel ein himmlischer Künder, wie dieser, vom Gottesgeist eine Botschaft aufnimmt, dann befindet er sich mit seinem seelischen Bewusstsein in einer zeitlos kosmischen Ebene, also außerhalb des Weltkokons. Ist er bei der Botschaftsaufnahme tief abgesenkt, dann hat er kein Zeitempfinden mehr, weil er von seiner zeitlos lebenden Seele energetisch umhüllt ist und deshalb die irdische Zeit nicht mehr registriert. Wenn er dann nach Beendigung der Botschaftsaufnahme auf die Uhr schaut, kann er es nicht fassen, dass die Zeit schon so weit fortgeschritten ist. Er bedauert diesen Zustand sehr, weil er glaubte, dass er in dieser Zeit noch mehr göttliches Wissen hätte aufnehmen können. Daraus erkennt er, dass er noch vor ein paar Jahren in der gleichen Zeit viel mehr göttliches Wissen aufnehmen konnte und eine Stunde im Vergleich zu früher zeitlich nur noch halb so lang ist. Über unseren gemeinsamen himmlischen Liebegeist im Ich Bin, ein unpersönliches Wesen in der himmlischen Urzentralsonne, sollt ihr von uns himmlischen Wesen, die sich gerade um den Künder befinden, kurz erfahren wie wir ihn betrachten und in uns fühlen. Er ist immer einfühlsam und geduldig und spricht zu uns zurückhaltend zart mit erklärenden Bildern, wenn wir ihm eine Frage stellen oder uns mit ihm unterhalten. Er steht uns mit genialen Einfällen und helfenden Weisungen bei und weist uns von einer Evolution zur anderen, damit wir mit himmlischen Weisheiten noch mehr bereichert werden und uns noch glückseliger fühlen. Er belässt jedem Wesen die Freiheit zum selbstständigen Wirken und Leben und ist immer auf unser Wohl bedacht. Seine Herzlichkeit, Freude und Liebeausstrahlung kann von keinem himmlischen Wesen übertroffen werden, deshalb kommen wir so gerne zu ihm. Er koordiniert zusammen mit der himmlischen Urzentralsonne, ein unpersönliches Wesen, das ein Dual ist, Alle himmlischen und außerhimmlischen Sonnensysteme und versorgt sie gerecht mit Energien. Doch manchmal kommt es aus verschiedenen Gründen auch im himmlischen Sein plötzlich zu Energiemängeln. Diese versucht der Liebegeist sofort auf einer himmlischen Ebene zu beheben, indem er die Umlaufbahn eines Sonnensystems um die Urzentralsonne verkürzt und näher an den Zenit zieht. Die Folge und der Vorteil dabei sind, dass das Sonnensystem dadurch schneller zum Äonenabschluss kommt. Damit erhalten das Sonnensystem mit seinen Planeten und die himmlischen Lichtwesen vorzeitig neue Evolutionsenergien bzw. eine energetische Aufladung aus der Urzentralsonne, welche sie im Speicher ihres Inneren selbst aufnehmen und für ihren nächsten himmlischen Äonenverlauf gut einteilen bzw. für ihr Dualleben und eine weitere Evolution verwenden. Solch ein verkürzter Äonenablauf wird vom himmlischen Liebegeist in Verbindung mit der Urzentralsonne aber nur bei einem energetischen Notfall eingeleitet. Bitte versucht zu verstehen, der himmlische Liebegeist, ich bin Gottheit, in Verbindung mit der Urzentralsonne, größtes Daten- und Energiespeicherzentrum mit den höchsten Liebeempfindungen der Gesamtschöpfung, berechnet genau die geistigen Zyklen, die Umlaufzeit eines Sonnensystems um die Urzentralsonne, und steuert sie. Doch im Fallsein ist dies mit Komplikationen verbunden, weil sich die Fallwesen nach ihren Vorstellungen und Wünschen verschiedene Galaxien schufen, die nicht mit den himmlischen Sonnensystemen identisch sind, denn sie unterstehen anderen Gesetzmäßigkeiten. Manche Sonnensysteme sind nur auf einpolige, anstatt auf zweipolige Kräfte aus der himmlischen Urzentralsonne ausgerichtet, so wie dies in eurem Sonnensystem auch der Fall ist. Ihre Fallgalaxien ziehen auch auf vorbestimmten Ellipsenbahnen um die Urzentralsonne, jedoch außerhalb des himmlischen Seins, wie ihr schon erfahren habt. Ihre Sonnensysteme werden ebenfalls von der himmlischen Urzentralsonne mit Energien versorgt, doch weil sich dort die Wesen andere Lebensmöglichkeiten geschaffen haben, erfolgt darin ein schnellerer Verbrauch der Energien. Dies ist so zu verstehen. Da sich die Fallwesen ihrer Galaxien und Planeten mit Teilchen von verschiedenartiger Elementarstruktur, völlig entgegen jenen in den himmlischen Welten, erschufen, benötigten sie vorzeitig neue Kräfte aus der Urzentralsonne. Diese kann ihnen aber die Urzentralsonne nicht immer rechtzeitig zur Verfügung stellen, weil sie zur Energieaufbereitung eine gewisse Dauer benötigt. Die Ich Bin-Gottheit, liebe Geist, ist immer auf eine gerechte Energieverteilung ausgerichtet dies ist ihr aber im Fallsein wegen anderer Energieverhältnisse nicht möglich. Deswegen bekamen die abtrünnigen Wesen in ihrer Fallschöpfung immer neue Energieprobleme und Schwierigkeiten bei ihren Aktivitäten, da ihnen dafür stets die Energien vorzeitig ausgingen bzw. fehlten. Die Fallwesen wurden vor der Erschaffung ihrer Welten von der Ich Bin-Gottheit beraten, welche Schwierigkeiten sie erwarten könnten wenn sie einige oder mehrere himmlische Gesetzmäßigkeiten außer Kraft setzen und sich vollkommen neue erschaffen. Doch ihr Stolz, Hochmut und Eigenwille trieb sie in die Unvernunft, und die schmerzlichen Folgen davon erleben sie nun in ihren Welten. Ihren sehnlichsten Wunsch nach einem personenbezogenen Leben, das es in der Unausgegorenheit der Vorschöpfungen noch gab, wollte sich eine Minderheit der himmlischen Wesen noch erfüllen. Dies war ihnen deshalb möglich. Weil sie nach einer demokratischen Abstimmung aller himmlischen Lichtwesen von den himmlisch treuen Wesen und vom Liebegeist, Ich Bin-Gottheit, die Zustimmung bis zum vorbestimmten Ende des Falls bzw. der geteilten Schöpfung erhielten, jedoch nicht für ihre später aufkommende energieverschwenderische Lebensweise oder für ihre schlimmen feindseligen und zerstörerischen negativen Verhaltensweisen, die sie nun schon lange, verbunden mit viel Herzensleid leben.